Kommen wir zu einem Reiseziel, das man nicht mal ebenso pauschal buchen kann. Der Mond. Zum bislang letzten Mal war ein Mensch vor mehr als 50 Jahren dort oben. Da wird's doch mal Zeit für den Anlauf zu einem neuen Trip. Und ein erster Schritt dorthin fand endlich heute statt. Eine Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hob in Texas ab. Die soll bemannt den Mond und sogar mal den Mars erreichen. Der Testflug dauerte aber nur ein paar Minuten, dann explodierte sie. Sarah Schmidt über die Schlappe der eigentlich leistungsstärksten Rakete der Welt. Das war so nicht geplant. Die Rakete gerät ins Trudeln. Dann explodiert Starship über dem Golf von Mexiko in knapp 30 Kilometern Höhe. Die Explosion, nicht geplant, aber dann doch absichtlich herbeigeführt, erklärt das Unternehmen per Pressemitteilung. Wir haben den Absturz der Trägerrakete und des Raumschiffs befohlen. Ein Standardverfahren bei technischen Problemen, um niemanden am Boden zu gefährden. Mit viel Rauch und Feuer war das Raketensystem knapp vier Minuten vorher unter den Augen schaulustiger gestartet. Per Livestream überträgt Elon Musks Unternehmen SpaceX den Start. Dort wird trotz des Absturzes fleißig weitergelächelt. Man weiß nie genau, was passieren wird, aber wie wir versprochen haben, Aufregung ist garantiert. Das Raketensystem, ein Prestigeprojekt für Elon Musk, den Gründer des privaten Raumfahrtunternehmens. Astronauten waren bei dem Flug nicht an Bord. Eigentlich sollte dieser 90 Minuten dauern. Der Testflug, Erfolg oder Misserfolg? Das liegt im Auge des Betrachters. SpaceX hat es geschafft, die Erwartungen niedrig zu halten. Natürlich wäre es ihnen lieber gewesen, wenn sich Trägerrakete und Raumfähre wie geplant voneinander getrennt hätten. Ich würde trotzdem eher von einem Erfolg als von Versagen sprechen. Well, Ursprünglich sollten sich die Antriebsstufe und die Raumfähre, hier eine Simulation des Unternehmens, während des Testflugs voneinander trennen. Doch dann traten technische Probleme auf. Es geht bei einem Test darum, herauszufinden, was schiefgehen kann und Dinge schiefgehen zu lassen. Man kann das immer wieder durchgehen, aber erst wenn du das Teil wirklich startest, wirst du sehen, was richtig und was falsch läuft. Auch die NASA hat den Start mit großem Interesse verfolgt. Sie hat einen Vertrag mit Musks Firma geschlossen. Ein Teil des heute gestarteten Systems, nämlich die Raumfähre, soll, so der Plan, schon Ende 2025 Menschen zum Mond bringen.